So. Ne? Wir müssen uns beeilen, der nächste Flieger kommt. Äh, ja, wir ja, haben heute äh, leider einen Song vor uns, den wir, so, den wir gesungen haben. Jetzt ja, geht auch die Sonne weg. Das ist alles klar. Heute sind die Refrains dran. Los geht's, auf geht's! Don't you know! The Weil few... <lacht> <lacht> uh, few... die Kopfstimme da auf einmal. Was macht die Kopfstimme da? Now, the lost. Gonna it down. Geht hoch. Um. Ich trampel heute so? Trampel's heute, so. heute so. Ja. Liegt mir eine Gymnastikmatte unter Andi. Zeit für mich jetzt hier mal wieder in die Werbepause einzusteigen. Es ist zwar Ostern vorbei, aber deswegen kann so eine arme Bands wie wir sich jetzt endlich Osterhasen kaufen äh, zum günstigen oster nach Osterpreis, preis ne? Lila oder golden. Man kann reinweißen, sie verkehrt rumhalten oder auch den Andi, der gleich mit der Bodenmatte kommt, schlagen. Mann, wenn ihr das sehen könnt. Trittschallschutz. Ah hat auch gleich einen kurvigeren Stand. Mit Bodenmasse macht sich das gleich tausendmal besser. Hafenboxkampf. Ja, es wird auch immer weniger. Naja. Gonna let us down.